Hallo, ich bin Lian, ich bin nicht-binär, das heißt, ich bin weder ein Mann noch eine Frau. Mein Pronomen ist es. Was ich auch bin, ist behindert. Ich habe eine Krankheit namens Ehlers-Danlos-Syndrom, was für mich bedeutet, dass ich die ganze Zeit sehr starke Schmerzen habe, stärker werden, wenn ich mich bewege oder in irgendeiner Form belaste, dass ich sehr schnell erschöpft bin und dass ich Fatigue habe. Das ist eine andauernde starke Erschöpfung, die so stark ist, dass ich oft nicht mal aus dem Bett kann. Ich kann deswegen nicht arbeiten und ohne Hilfe im Alltag ist mir selbst der Haushalt und meine Selbstversorgung zu viel. Die Hilfe habe ich nicht, deswegen möchte ich euch bitten, das Chaos hinter mir zu entschuldigen. Ich kann es nicht aufräumen. Üblicherweise ist es ja so, dass die einzigen Menschen, die sich für behinderte Menschen interessieren, andere behinderte Menschen sind. Ich gehe nicht davon aus, dass das in diesem Fall anders wird. Aber für die ein oder zwei nicht-behinderten Menschen, die sich versehentlich hierher verirren, möchte ich kurz erklären, was das Wahlergebnis für behinderte Menschen bedeutet. Um die Zusammenfassung schon mal vorneweg zu nehmen, es bedeutet nichts Gutes und es wird unser Leben noch schwieriger machen. Es ist absehbar, dass der Sozialabbau zugunsten eines rücksichtslosen kapitalistischen Systems weitergeht. Das heißt, dass soziale Absicherungen und Leistungen verringert oder sogar gestrichen werden. Viele behinderte Menschen bekommen Hartz IV oder Grundsicherung nach einem anderen Paragraphen des SGB. Viele von uns können gar nicht arbeiten, aber es gibt auch sehr viele behinderte Menschen, die sehr gerne arbeiten möchten, aber keinen Arbeitsplatz finden, weil sie behindert sind. Das Hartz-IV-System ist bereits jetzt reich an nutzlosen Schikanen und Erniedrigungen. Ich erwarte, dass es mehr von diesen Schikanen und Erniedrigungen geben wird, dass es schwieriger wird, Hartz IV zu bekommen, dass es generell weniger Hilfe und weniger Geld gibt. Weniger Geld ist es übrigens auch dann, wenn es keine Steigerung gibt. Denn aufgrund der Inflation verliert das Geld immer ein bisschen an Wert. Und dabei geht es nicht nur um den Regelsatz, sondern auch um die Übernahme der Wohnung. Und auch hier sind die Grenzwerte oft lächerlich niedrig, so Menschen, die Hartz 4 bekommen, es sehr schwer haben, eine Wohnung zu finden. Das ist natürlich besonders schwierig für behinderte Menschen, weil wir oft besondere Ansprüche an Wohnungen haben. Und weil es, wenn wir keine Wohnung haben, viel zu leicht ist, uns nahezulegen, doch ins Behindertenheim zu gehen. Ich gehe auch davon aus, dass es keinerlei Verbesserungen in Bezug auf finanzielle Hilfe für Behinderte gibt. Behinderung ist teuer. Viele alltägliche Hilfsmittel müssen wir uns selbst kaufen. Wir brauchen teurere Nahrungsmittel, weil wir zum Beispiel keine Nahrungsmittel selbst zubereiten können, weil wir Allergien oder Unverträglichkeiten haben und wir bekommen dafür keine finanzielle Hilfen. Viele Leistungen, auf die wir angewiesen sind, müssen wir von unserem eigenen Geld bezahlen, zum Beispiel Taxifarben. Die medizinische Versorgung von behinderten und kranken Asylbewerbern ist bereits jetzt katastrophal. Krankheiten werden praktisch nur behandelt, wenn es Notfälle sind. Die psychologische oder psychiatrische Betreuung von oft traumatisierten Geflüchteten ist extrem mangelhaft. Es gibt auch praktisch keinerlei Nachteilsausgleiche für behinderte Asylsuchende. Nachteilsausgleiche sind zum Beispiel Unterstützung im Alltag, Unterstützung bei Behördengängen, die Bereitstellung von barrierefreiem Wohnraum und Hilfsmitteln. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Zustand des Gesundheitssystems, auf das behinderte und kranke Menschen mit ihrem Leben angewiesen sind. Und zwar noch viel mehr als gesunde, nicht behinderte Menschen. Die gesetzlichen Krankenkassen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, irgendwelche Leistungen für uns zu übernehmen. Und sie lassen uns auch gerne mal mehrere Monate oder sogar Jahre auf ihre Entscheidungen warten. Ich denke nicht, dass irgendeine der Parteien, die jetzt die Regierung bilden werden, auch nur grundlegendes Interesse daran hat, diesen Zustand zu ändern. Die Anzahl, die Verteilung und die Erreichbarkeit von ärztlichen Praxen ist in vielen Bereichen ebenfalls katastrophal. Und besonders für behinderte Menschen, die weiter Reisen nicht alleine oder gar nicht auf sich nehmen können, ist dieser Zustand extrem schädlich. Viele Fachkliniken gibt es nur ein- oder zweimal in Deutschland oder nur in wenigen großen Städten. Besonders im ländlichen Raum ist die ärztliche Versorgung sehr schlecht und es gibt sehr wenige Hilfeleistungen für behinderte Menschen, um ihnen die Besuche dieser Praxen dennoch möglich zu machen. Das bedeutet, wir haben weniger Zugang zu Untersuchungen, zu Diagnosen und zu Behandlungsmaßnahmen. Und wir müssen uns auch glücklich schätzen, wenn wir überhaupt eine zugängliche Praxis finden. Es ist für ärztliche Praxen nämlich nicht vorgeschrieben, dass sie barrierefrei zugänglich sein müssen. Es ist ein völlig akzeptierter Zustand, dass wir in viele Praxen überhaupt nicht reinkommen. Das bedeutet zum einen, dass wir viel weniger Auswahl in der Ärztewahl haben und zum anderen, dass wir oft weitere Wege auf uns nehmen müssen, um überhaupt eine barrierefreie Praxis zu erreichen. Und auch das können wir nur, wenn wir diese weiten Wege überhaupt schaffen. Es gibt viele Städte, in denen es zum Beispiel überhaupt keine barrierefrei zugängliche orthopädische Praxis oder psychotherapeutische Praxis gibt. Dieser insgesamte Mangel an ärztlicher Versorgung sorgt dafür, dass die Wartezeiten für Untersuchungen und Behandlungen oft mehrere Monate beträgt teilweise sogar mehr als ein Jahr. Wer zum Beispiel gerade eine psychische Krise hat, aber nicht suizidgefährdet ist, muss unter Umständen trotzdem sechs bis zwölf Monate warten, um in eine psychiatrische Klinik eingewiesen zu werden. Termine bei spezialisierten Fachärztinnen, um bestimmte Diagnosen oder Behandlungen von besonderen Krankheiten zu bekommen, gibt es fast gar nicht unter einem halben Jahr Wartezeit. Und das ist besonders deswegen bemerkenswert, weil diese Diagnose und die ärztliche Bestätigung oft zwingende Voraussetzungen dafür sind, die staatliche Anerkennung der Behinderung zu erhalten. Die ärztliche Versorgung von Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten, ist quasi gar nicht gegeben. Abgesehen von akuten Notfällen gibt es für sie keinerlei Hilfe, außer wenigen ärztlichen Praxen, die diese Arbeit ehrenamtlich leisten. Das zunehmend autoritäre und menschenfeindliche Klima in der Gesellschaft hat auf behinderte Menschen auch massive Auswirkungen. Bereits jetzt leben wir in einer Leistungsgesellschaft, in der der Wert eines Menschen davon bestimmt wird, wie viel er arbeiten kann. Natürlich zählen hierzu nur ganz wenige bestimmte Arbeiten, nämlich solche, die im Normalfall bezahlt werden. Unbezahlte Arbeit bringt höchstens ein bisschen gesellschaftliche Anerkennung. Wenn eine Person kein Geld oder keine Arbeit hat, dann wird oft davon ausgegangen, dass sie irgendwie selbst schuld ist und diesen Zustand ändern könnte, wenn sie wollte. Die Forderung nach menschenwürdigen Lebensumständen gilt oft nur für Menschen, die 40 Stunden arbeiten oder einen Vollzeitjob haben. Menschen, die nur sehr wenig oder überhaupt nicht arbeiten können, verdienen also offenbar kein menschenwürdiges Leben. Es besteht oft ein großer Hass gegenüber Menschen, die keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten, was in diesem Fall heißt, für den Kapitalismus nicht verwertbar zu sein, also keine Lohnarbeit leisten zu können. Uns wird häufig vorgeworfen, wir würden einfach nur nicht arbeiten wollen, wir wären faul, wir würden unsere Krankheit simulieren und es wird uns mit Strafen gedroht. Die Anerkennung unserer Behinderung müssen wir uns oft in jahrelangen Prozessen erst erkämpfen. Das kostet alles sehr viel Zeit und Kraft, die behinderte Menschen oft nicht haben. Auch das ist ein Grund, warum behinderte Menschen oft eben nicht diese rechtliche Anerkennung besitzen sondern sich irgendwie auf andere Art und Weise durchs Leben schlagen. Es gibt sehr enge gesellschaftliche Vorstellungen davon, wer ein richtiger Behinderter ist. Und die meisten von uns passen nicht in dieses Schema. Besonders jüngeren Menschen wird oft nicht geglaubt, dass sie behindert sind, einfach nur aus dem Grund, weil wir eben jünger sind. Wer einmal einen guten Tag hat, dem wird dann die restliche Zeit über Faulheit vorgeworfen. Alles, was wir machen, kann als Argument gewertet werden, warum wir eben doch nicht behindert sind. Besonders empfindlich für diese behindertenfeindlichen Einstellungen sind natürlich Menschen, die zusätzlich noch von Rassismus und zum Beispiel Homo- oder Transfeindlichkeit betroffen sind. Diese gleichzeitig auftretenden Diskriminierungen verstärken sich oft gegenseitig und führen dazu, dass die entsprechenden Menschen einen noch schlechteren Status in der Gesellschaft haben. Das Wahlergebnis zeigt, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr nach rechts ausrichtet. Und wie aus der Geschichte und auch aus der aktuellen Situation in anderen Ländern bekannt ist, Bedeutet ein politisches Klima, das konservativ bis rechts ausgerichtet ist, häufig den Tod von tausenden behinderten Menschen, sei es durch mangelnde Krankenversorgung, durch einen Abbau der sozialen Unterstützungen oder durch direkte Gewalt. Der staatliche Umgang mit behinderten Menschen ist bereits jetzt oder vielmehr immer noch unterirdisch. Ich habe schon erwähnt, dass die Anerkennung von Behinderungen mit sehr viel Schikanen und Schwierigkeiten verbunden ist. Wichtig sind hierbei aber auch die Wartezeiten, weil diese Wartezeiten oft dafür sorgen, dass uns Monate oder sogar Jahre unseres Lebens praktisch verloren gehen, weil wir in diese Zeit, keine Nachteilsausgleiche bekommen. Ein weiteres wichtiges Thema für behinderte Menschen ist das selbstbestimmte Leben. Das bedeutet für die meisten von uns, in einer selbstgewählten Wohnung so selbstständig wie möglich leben zu können und wird oft als Gegenteil angesehen von der Unterbringung im Heim. Es ist wohl vielsagend, dass das Behindertenheim unter behinderten Menschen oft als Krüppelknast bezeichnet wird. Auch das muss nicht so sein. Die Sicherstellung grundlegender Rechte und Freiheiten auch für Menschen, die in Behindertenheimen leben, würde die Lebensqualität vieler tausender Menschen massiv verbessern. Aber auch hier scheint es keine Partei zu geben die sich für die Schicksale dieser Menschen überhaupt interessiert. Behinderte Menschen sind sehr häufig medizinischer, psychiatrischer und pflegerischer Gewalt ausgesetzt. Es gibt sehr wenig Hilfe und praktisch keine Unterstützungsangebote für Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind. Diese Gewalt reicht von verbaler Gewalt über Zwangsmedikation und anderen Zwangsbehandlungen bis hin zu massiver körperlicher und auch sexueller Gewalt. Auch behinderte Kinder sind hier besonders gefährdet. Es gibt auch keinen Schutz innerhalb des psychiatrischen, medizinischen oder pflegerischen Systems vor Rassismus, Queerfeindlichkeit und anderen Diskriminierungen. Aber auch außerhalb dieser Systeme gibt es kein staatliches Interesse daran, unsere Menschenrechte und Freiheiten zu schützen oder überhaupt erst herzustellen. Hierzu wäre es nötig, für einen konsequent barrierefreien öffentlichen Raum zu sorgen. Das bedeutet, besserer Zustand von Gehwegen, rollstuhlgerechte Zugänglichkeit aller öffentlichen Gebäude, Bereitstellung aller staatlichen Dokumente in einfacher Sprache oder leichter Sprache, die Anstellung von Menschen, die die deutsche Gebärdensprache sprechen, in sämtlichen Behörden und Ämtern, die Gewährleistung einer gleichberechtigten schulischen und universitären Ausbildung für behinderte Menschen, und natürlich die Schaffung und Bereitstellung von Wohnraum, der für behinderte Menschen nutzbar ist. Es ist auch dringend notwendig, dass behinderte Menschen vor Diskriminierung aufgrund ihrer Behinderung geschützt werden. Das betrifft zum Beispiel die Arbeitssuche, wo behinderte Menschen oft stark benachteiligt werden, mehr Sicherheiten und Unterstützungen am Arbeitsplatz eine menschenwürdige Bezahlung von behinderten Menschen in behinderten Werkstätten und die Abschaffung oder deutliche Erhöhung von Obergrenzen für das Vermögen, das behinderte Menschen besitzen dürfen, bevor sie die oft sehr teuren Leistungen, auf die sie für ein selbstbestimmtes Leben angewiesen sind, aus eigener Tasche bezahlen müssen. Behinderte Menschen in Deutschland haben also bereits jetzt sehr wenig Rechte und Freiheiten sind großer Gefahr von Gewalt ausgesetzt und erfahren starke Diskriminierung. Das Ergebnis der Bundestagswahl zerstört jede Hoffnung auf eine Verbesserung dieser Situation und macht es auch sehr wahrscheinlich, dass unsere Rechte und Freiheiten sogar noch weiter eingeschränkt werden und dass Leistungen und Schutzmaßnahmen, die im Moment bestehen, verringert oder abgeschafft werden. Ich weiß nicht, was passieren wird. Es kann sein, dass wir Glück haben und dass alles einfach nur so schlecht bleibt, wie es jetzt ist. Aber mit Blick auf die USA und Großbritannien steht zu befürchten, dass es auch sehr, sehr, sehr viel schlimmer werden kann. Und für behinderte Menschen, die oft die empfindlichste Gruppe in der Gesellschaft sind, bedeutet das häufig nichts anderes als unseren Tod. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Und ich hoffe, wenn es doch so weit kommt, dass wir die Unterstützung von nichtbehinderten Menschen bekommen, um für unser Leben zu kämpfen.